Mein Name ist Reinhold Dürr und ich bin Berufskraftfahrer bei Dilschläuser Brauerei. 1980 habe ich angefangen und werde das nächste Jahr es 40 Jahre, wo ich bei Dilschläuser bin. Und das ist eigentlich meine Welt, wo mir richtig Spaß macht. Da Rumfahren, mit Kunden, mit Leuten zusammenkommen. So, guten Morgen, Christiane. Morgen, grüß dich, Reinhold. Mein Alltag ist, dass ich morgens reinkomme. Meine Papiere nehmen, meine Ladung kontrolliere Und dann fahre ich schöne Touren, große Touren. Ob Taubertal, ob Odenwald, kleiner Odenwald. Ich finde es schon sehr angenehm und entspannt. Beruhigend. Kleine Berufung. Kein Beruf, das ist Berufung, sonst wird man kein Bierfahrer. Das ist so, das ist so. Ich bin einfach ein glücklicher, zufriedener Mensch, bilde ich mir ein. Und es soll auch recht lang so bleiben, hoffe ich. Wisst <lacht> gerne? Also wo für ist eine gute wohl Zeit. Zeit. Ja, wo ist <lacht> Lass uns mit dem bleiben. So ist es.